Jo Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Season Minimaster, wir sind Season 2 angekommen. Die letzte Season ging ja recht kurz, einfach aus dem Grund, dass die allgemeinen noch 15 Tage ging, als ich das erste Video aufgenommen habe. Und ich habe mich entschieden, wieder ein paar Dinge zu ändern, unter anderem, die größte Änderung wird sein, dass wir anstatt eine große Folge mit 10 äh, Spielen machen, wir einfach zwei Folgen mit jeweils 5 Spielen an zwei unterschiedlichen Tagen. Eine kommt immer am Samstag um 16 Uhr und die andere... Ich würde sagen am Donnerstag auch um 16 Uhr, also Samstag und Donnerstag 16 Uhr gibt es immer Minimaster hier auf den Kanal und demnächst wird es dann auch noch eine weitere Videoreihe geben, die sich eher an Retro-Spiele orientiert und potenziell auch eine Speedrun Reihe, wo ich einfach No Reset Runs mache und das dann halt als Folge hochlade Da habe ich mir auch nicht sicher, auf jeden Fall, wenn ihr genauso viel Bock auf die Million master Folgen habt wie ich, dann Gib mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wir starten jetzt direkt in den ersten Kampf rein. Bin noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben in der Season am Anfang der Season den Rang Bronze, äh, Silber 5 bekommen. Und der Fakt. Ich werde hier dann einfach die hinsetzen. Oder auch nicht. Doch, ich werde die hier hinsetzen. Und die hier dazu. Ah, ich wollte die gerade einnehmen, aber dann warten wir noch mal kurz. Okay, wir können die Brücke einnehmen. Hier die Bogenschüsse und da vorne Tanks. Um einen Push aufzubauen. Und jetzt laden wir unsere Mana auf und sammeln hier die XP mit den beiden Brücken, die wir unter Kontrolle haben. Ich hoffe, der stirbt. Big Oof. Okay, Wir holen uns erstmal die Brücke. Jetzt machen wir den hier. Wir warten, ob er die Pfeile platziert. Tut er nicht, das ist gut. Wir kennen die beiden hier einfach. So und vor unserem Oh, oh nein, natürlich ist mein Kacktrachenwichser. Können wir einfach ignorieren. Hier hat er was unsichtbares gespielt nicht sicher, was es war. Ich achte, dass die Person die Fallen platziert, als Fähigkeit. Okay, die werden wir hiermit gleich ablocken. starten hier schon mal unsere Flieger, einfach weil wir sonst Mana... ...overshardschen, dachte ich. Aber nein, wir hätten nicht overschatzt Aber ist auch egal. Der wird an unserem Feuer sterben. Die beiden sind ein kleines Problem... ja, nicht wirklich. Kurz warten. Angriff starten. Das zeigen wir mal kurz. Nehmen wir hier etwas schneller oben um. Aber fangen wir jetzt auch wieder an zur Kontrolle. Die sind und ich waren... Vielleicht achtet er nicht drauf und kein keinen das wäre nice. Ach fuck ich hoffe der wird sterben ja der wird sterben Aber dann liege ich jetzt einfach mal hin ich warte bis uns angreifen, und dann okay ich kann es jetzt schon passieren. töten wir die Gut, nehmen wir uns hier ganz schnell wieder ein da haben wir, wir nichts mit zu tun haben hier die bogenschützen noch einen großen prozess mit denen und ein tank davor nochmal den Punkt schützen Gehe einfach mal die Pfeile rein, die gute Pfeile Jetzt gerade unter sehr viel Druck Kann unser Privat sterben Aber wir haben hier, wie gesagt, die Brücke unter Kontrolle. Er benutzt den sehr dumm, dass. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Wir werden sie einfach angreifen. Und ihn unter maximalen Druck setzen. Wir brauchen hier das mal eben. Der hat leider ein Schild, das ist etwas hässlich. Aber wir können ihn halt nach wie vor unter Druck setzen. Hier kurz. Wir haben das woanders passieren sollen, wegen der Feuerwehr. eventuell. Ist aber egal, letztendlich. Wir haben unsere Brücke unter Kontrolle, das ist die Hauptstadt. Das heißt, er kann halt nichts Effektives gegen uns tun. Das lassen wir einfach Muschi fahren. Und holen uns gleich wieder mit unseren Bootschützen. Und Stützen ihn mit dem Tank. Ich mit wir den hier. Und die Brücke. Rennen wir kurz weg und da ist er auch schon down durch unsere Passive, einfach weil die Brücke nicht mehr Kontrolle bekommen haben. Und der erste Win direkt in der ersten Season, das ist super. Round 2 Go! Wir werden hier eventuell in einem Punktschützen setzen. Okay, keine Buchschützen setzen, sondern ein Skeletttyp Wir nehmen uns hier die Brücke kurz wieder ein. Die Pfeile, ich weiß nicht, ob das jetzt so worth war für ihn. Oh, Leck. Was ist das denn jetzt für ein Typ? Ist das der Tornado-Typ oder. Ah, ne, das ist der ja langsame, okay. Ich hoffe, der Oh, der Drache ein Schild bekommen, das ist schlecht. Das ist jetzt halt so viel Damage, den wir hier passieren. Wenn er die jetzt der kann, dann verlieren wir das vielleicht daran. Nein, konnte es nicht so töten. Schon mal das eigentlich so gut Schau Das ist gerade echt trouble. Wir haben echt Probleme. Was ist das für ein Push, Alter? Wir müssen den stunt typen wegkriegen. Oh mein Gott, fickt er uns gerade mit seinen ersten Push. No way, dass er uns so rasiert hat. Jetzt müssen wir müssen hier mal wieder etwas stabilisieren. Ich hätten die in die Mitte setzen sollen. Ich setze hier jetzt einfach den Sniper hin. Und auch wenn der bekommt hier so ein Kacke. Oh die ist, das Ding ist sehr effektiv für ihn. Ich hoffe die töten den. Oh was, die haben das Ziel ge Okay, die haben ihn getötet. Oh, das war ein big fail. Von mir nicht von ihnen also ich glaube das sollten wir das ding schaffen oder auch nicht what the fuck warum ist das so schwach oh, aber es explodiert noch ich habe es vergessen okay, jetzt haben gerade die kontrolle auf jeden fall unter dem rücken wir sind vorhin level 2 geworden was gut ist nehmen Wir unseren dings hin Oh Gott, warum hat er jetzt weggedreht? Okay, war eigentlich scheißegal. Das ist lange Leck. Das machen wir hier mit Gott? Oh mein Gott, und er hat dieses Cut-Ding. Oh nein! Unsere Flieger sind nicht da reingesmann. Okay, gut. Oh mein Gott, macht der uns einen Schaden, Alter. Der letzte Zeit halt harter Druck. Okay, wir müssen jetzt aber auch mal ein bisschen zurückschicken. wir haben auf jeden fall die wurden die ganze Zeit unter kontrolle und wir machen jetzt gut schaden wir sind hier direkt den nächsten push oh gott wir haben nichts gegen seine luft so also, was spawnt da jetzt ich habe ein led Okay, das war eigentlich alles okay für uns. Nicht gut, nicht schlecht. Einfach nur okay. Jetzt müssen wir auf die Karten zeigen. Hier rausdrücken, was wir rausbekommen. Ach, das ist schlecht. Jetzt haben wir unsere Rücke, die wir brauchen, nicht mal. Das zählt mich halt maximal. Oh nein, das war die falsche Karte. Das ist halt schon eine Menge Face-Damage, die wir da gerade geschluckt haben. Und das tötet Oh, wir haben ihn getötet mit So Passive. Oh mein Gott, das war so intensiv. ich habe gar nicht auf die HP geachtet. Nice. Spiel Nummer 3, damit sind wir in der Halbzeit. Wenn ihr es so weit geschafft habt zu gucken, dann schreibt doch mal einfach Tomate in den Kommentaren. Damit ich weiß, okay, du bist so einer, der hier stabil am Start ist. Das wäre lustig. Lustig, Herr Woffel. brauchen die Brücken, die hier würde ich auch gerne haben, aber sieht gerade schlecht aus. Das ablenken. Und wir haben den Perkzor zuerst bekommen und wir haben die Brücken jetzt weiter nach Kontrolle, das also keine Erfahrung für eine Weile. Doch ich glaube man bekommt Overtime oder für okay welche. Aber er ist gestunnt. oh mein Gott. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier so ein kack ist. Er ist immer noch gestumpt. What the fuck? Töte das bitte. Alter, hat mir Schaden angerichtet. Der ist jetzt schon so gut wie tot. Und unser Ding kommt noch durch. What the fuck, wir können jetzt aber wegspammen. Denken kann Leute Tomate in den Kommentaren schreiben, wenn ihr so weit geguckt habt. Wir rasieren den jetzt. Holy shit, 1,20, ne 1,23, das war echt eine schnelle Runde. Den habe wir quasi weggespeed, Spiel Nummer 4, unser Gegner ist Silber 2, wir sind Silber 4. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ich spiele wahrscheinlich auch mit dem Master, wie so eure Season angefangen hat. Wie es bei euch gelaufen ist. Okay, eine Runde haben wir verloren, die holen wir uns gleich wieder mit Sketch. Erstmal machen wir hier... So, jetzt können machen. Jetzt haben wir es wieder beide Brücken. Ich hoffe, ich kann ihn töten. Oh, als ob der ihn nicht angreift, das ist gerade schwierig. Ich hoffe, der hat es nicht gesehen. Oh mein Gott, problematisch. Das ist super problematisch. Der Angriff kann uns ficken, legit. Und er hat einen Haarbringer, oh, holy shit. Wir sind ruiniert. Ein ruiniert Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Er ist auf unsere Base gelockt, holy fuck Okay, wir müssen aufpassen mit unseren Luftinhalt in dieser Runde Die sind sehr verwundbar das so aussieht natürlich verlieren wir das, oder? Oh, wie viel denn machen diese Cut-Dinge? Krass Und der hat den hier Komm, Bogen, greif ihn an. Okay, gut. Der Wichtige wurde gekillt. Oh fuck, oh fuck. Wir haben diese Karte hier, das ist egal. Alles gut. Wir ziehen die jetzt und alles ist weg. Perfekt. Das lief überraschend gut, das finde ich gerade nice. Könnte aber erst mal warten. Einfach Kettenblitz, das juckt uns nicht. Das wird uns nichts kosten außer dass er die Rucke kurz bekommt. Ein Sniper hinterher. Und die Flieger. Ich hoffe, er macht jetzt. Oh, er okay, macht was. Die sollten das aber wohl alles zusammen gekillt kriegen, oder nicht? Okay, gut, wir haben ihn weggemacht. Das war wichtig, jetzt müssen wir einfach warten, was er tut. Würde ich sagen. Wir haben eh gerade die Kontrolle, also warum eigentlich was überstürzen. Okay, Skelette macht er. Was ist das für eine Karte? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben natürlich nicht alles ausgeschaltet. <lacht> Traurig. So, jetzt warten wir noch. Wobei, wir können nicht wirklich... Okay, der hat hier was in Luft gespielt. Wir haben gerade nichts dagegen, also werden wir auf der anderen Seite angreifen. stun -Lane. Snipe in der Ecke, der wird hier gleich aufpuppen. Damit können wir klar kommen. So, volle Kontrolle wieder, er hat nichts erreicht und er hat gerade seine AOE-Attacke quasi weggemacht. Die werden alle sterben, sobald unser Typ stirbt. Okay, der meint unser Typ tötet sie einfach. Das ist natürlich auch. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen zeigen, dass wir schnell und, um, unsere Lufteinheit wieder Ringo und wir haben ihn weg perfekt. Rasiert, denkran Tomate in den Kommentaren schreiben. Und da sind wir auch schon in der letzten Runde angekommen, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall unten in den ersten Kommentar meinen Twitch verlinken. Oh, what the fuck. Oh, das war schlecht. Super schlecht. Okay, wir haben hier aber alle Luft und Heid am Start. Das hat er wohl verkackt. Das hat er hart verkackt können wir jetzt hier einen Push draus machen. Verlangsamt. Ich hoffe, das ist nicht permanent. Doch, das scheint permanent zu sein. Und wir haben die brücke nicht bekommen. Das ist traurig. Jetzt haben wir sie aber. Auf jeden Fall, ich werde euch im ersten Kommentar meinen Twitch-Namen verlinken. Twitch.tv slash Da könnt ihr gerne schon durch reinschauen. Ich bin jeden Dienstag... Ähm Ach, jetzt habe ich die Tage gerade nicht im Kopf. Dienstag, Freitag und Sonntag, bin ich live. Also, ihr dürft gerne da mal reinschauen. Ne, bockhaft. Ich glaube, der Gegner spielt so eine Art Meme-Deck, habe ich das Gefühl. Der hat irgendwie nur solche Spawn-Karten. Vielleicht spielt er auch nur sauber, um seine Daily Mission zu erledigen. Das würde Sinn ergeben. Ich habe tatsächlich nur Zauberkarten geschrieben bis jetzt, ich hoffe die stören alle. Ja gut, nicht nur Zauberkarten, aber hauptsächlich Zauberkarten. Und hier noch ein bisschen Luft dagegen, äh, dazu. Okay, die Karte stört mich eigentlich gar nicht. Abgesehen davon, dass sie nicht alles von uns tötet, haben wir die beiden Brücken. Wir können also schön abwarten und Oh, Luft... Oh, ist das eine Luftangriffkarte? Oh, Oh, guck mal, der will uns ficken, aber nicht mit mir. Ach, der Sniper hat umgedreht, das habe ich gar nicht gesehen. Und so dann wir wir unsere Mission erledigt. Oh nice, das haben wir das bekommen. Wir nehmen uns hier die Brücke ein, damit es unsere Erfahrung bleibt. Er tragt den Blitz von den äh, Verballer, also können wir hier auf jeden Fall eine Menge reinballern. Ich glaube das war seine einzige AOE-Karte. Also richtige AOE-Karte. Das war komplette Mana verschwendung Ich werde jetzt hier gleich die Pfeile reinsetzen, soweit er was tut. Hab nicht gesehen, was er getan hat. Ups. Da hätte ich mal aufpassen sollen. Okay er macht hier den. Da habe ich kein Problem mit. Der Luftangriff wiederum ist problematisch Aber nur für eine Sekunde, weil wir gleich wieder hier diese Brees haben Das wird alles mit einem Angriff getötet, das ist scheißegal Komm jetzt jetzt erstmal meine Brücke wieder ich Weiß nicht was das für eine Einheit ist, keine Ahnung was sie Macht Aber ich will es nicht darauf hin Oh, jetzt habe ich es doch rausgefunden, okay die Macht ziemlich schnelle Angriffe. Auch das war ein Fail. -File. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass er äh, dass er da mehr platziert oder so. Keine Ahnung. Ich baller jetzt einfach alles raus, weil der wird nicht sterben. Und das war GG. Das, davon becovert er nicht. Hier noch ein Last-Hit meiner Passive und weg ist der Typ. Und da sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ziemlich erfolgreich, fünfmal gewonnen. Die eine Runde war echt ein bisschen kritisch, das war richtig knapp. Da hatte ich schon ein wenig Panik, dass ich die verliere. Das wäre peinlich gewesen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein nettes Kommentar oder ein Hater-Kommentar. Je nachdem, worauf ihr gerade Lust habt. Und meine andere Frage: so allgemein, habt ihr einen Clan? Weil, wenn ja, was ich gerne euer Clan Join Mein Clan ist nämlich ziemlich inaktiv. Bin jetzt hier in Silver 3 geendet. Nice, nice, nice. Wir kriegen jetzt hier noch die nächsten Level vom Dingspass. Pass äh, Battle Pass. Das öffnen wir noch ganz kurz und dann auf jeden Fall haut ihr rein ne? bis nächsten Mit nee, nicht Mittwoch, Donnerstag zu der nächsten Folge. Was habe ich jetzt gerade bekommen? Keine Ahnung. Ich habe aufgepasst und es ist auch hier eine Karte, den Travelador ist er, glaube ich. Ne, ist ein Avatar, bin ich dumm. Keine Ahnung was ich da gelabert, habe. auf jeden Fall haut rein Leute, ciao, bis zur nächsten Folge. Peace out.